Ein Haus, in dem ein Kind lebt, ist voller Freude, Kinderlachen und Liebe, nicht wahr? Das Warten auf ein Baby, das Wunder der Geburt, die ersten Monate des neuen Lebens. Aber stell dir nur für einen Moment vor, was die Eltern fühlen, wenn sie bei ihrem Kind eine schwere genetische Krankheit diagnostiziert bekommen. Nikita Grishny leidet an SMA, spinaler Muskelatrophie, einer seltenen genetischen Krankheit. Ohne Behandlung endet diese Krankheit tödlich. Der Bub kann nicht krabbeln, nicht alleine sitzen, nicht stehen, nicht gehen. Seine Hände sind sehr schwach und nur mit einer sehr großen Anstrengung kann er den Löffel oder sein Lieblingsspielzeug heben. Er führt jeden Tag einen harten Kampf gegen SMA. Für eine Chance auf ein gesundes Leben braucht er nur eine Injektion der Gentherapie Zolgensma. Nikita muss auf so vieles verzichten, was die anderen in dem Alter genießen. Er hat keine ersten Freunde. Er kann mit anderen Kindern nicht spielen, denn er weiß, dass er anders ist. Da das Medikament bis jetzt in der Ukraine nicht zugelassen wurde, kann die Behandlung nur in den USA oder Europa erfolgen. Der Preis von 2,3 Millionen Dollar ist für eine Familie in der Ukraine unvorstellbar hoch. Kleine braucht eure Hilfe. Lasst uns ihn gemeinsam retten. Gemeinsam, nicht einsam.